Hallo liebe Freunde, heute könnt ihr uns begleiten auf einer Tour zum Canyon Lake. Der Canyon Lake liegt im Comal County im Bundesstaat Texas in den USA. Er liegt ca. 65 Kilometer nördlich von San Antonio und hat eine Fläche von 260.000 Quadratmeter. Damit hat er etwa ein gutes Fünftel der Fläche des größten deutschen Binnensees der Müritz. Musik Im Hintergrund ist die große Staumauer zu sehen, die den Guadeloupe River absperrt. Musik an schön. Wow. Sogenannte wow. Windhose wow. Ich merke meine Erkältung noch. bin noch nicht, noch nicht fit. Das war's. Tschüss, bis bald und immer schön gesund bleiben. That's it. Bye, see you soon and always stay healthy.